Der Mond hängt satt und bleich über der Stadt. Im Hinterhof eine Katze schreit, kein Mensch weit und breit. Der letzte Bus fährt stadteinwärts, alles ist ruhig. Die Ampel zeigt ihr grünstes Kleid, kein Mensch weit und breit. In der Nacht sind alle Monster grün In der Nacht ist schwer was los In der Nacht kann ich Vampire sehen Ich find Nächte Unser Reisen gespannt, etwas schleicht über meine Hand. Kobolde und Hexen feiern schon mein Ende. Sie haben mir etwas mitgebracht. Es ist groß und grün und nicht von dieser Welt. So viel Spaß für so wenig Geld. Riesengroß. In der Nacht sind alle Monster grün Still yeah.